Sascha schreibt uns, Ich lebe jetzt schon seit knapp zehn Jahren vom sogenannten Hartz IV bzw. ALG II. Jetzt würden wahrscheinlich sofort viele denken, was, seit zehn Jahren nur vom Staat gelebt, nie gearbeitet? Und genau das stimmt eben nicht. Ich habe sehr oft gearbeitet. Das Problem an der Sache ist, die Jobs, die ich bekomme, reichen nicht, um auf Hartz IV zu verzichten. Also arm, trotz Arbeit. Genau das ist meiner Meinung nach der schlimmste Punkt an der ganzen Sache. Man wird von der Gesellschaft, die es nicht besser weiß oder nicht besser wissen will, sehr schnell verurteilt. Als faul und nutzlos hingestellt, obwohl man sich eigentlich immer den Arsch irgendwie abschuftet. Denn aufgrund der Angst vor Sanktionen bleibt einem ja nichts anderes übrig, als jedes noch so schlechte Angebot anzunehmen. Und da wären wir auch schon beim zweiten Punkt. Hartz IV macht Menschen zu Arbeitssklaven, die bereit sind, jeden Drecksjob anzunehmen. Aus purer Angst, es könnte eine Kürzung des Existenzminimums geben. Des Existenzminimums. Das wiederum führt dazu, dass die Arbeitgeber massiv die Löhne drücken. Also alles in allem ist man eigentlich ein Mensch dritter Klasse. Man traut sich kaum zu sagen, dass man von Hartz IV lebt, weil man dann sehr schnell gesellschaftlich ausgeschlossen wird stelle ich mir die Frage, ob man überhaupt sagen kann, dass man von Hartz IV lebt. Aber das ist eine andere Frage. Also ich würde sagen, Hartz IV ist ein Teufelskreis, aus dem man sehr schwer wieder rauskommt. Und ich würde sagen, Hartz IV ist ein Teufelskreis, der sehr schnell abgeschafft gehört. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema.